Lass die Lichter in verschiedenen Farben brennen Dreh die Musik auf, dreh die Musik auf Wir bleiben hier, feiern bis zum letzten Moment Wir können fliegen, die Besten sind geblieben Kreiß die Tür auf, lass uns auf die Fläche gehen Ich möchte unbedingt meine alten Freunde sehen Niemand hält uns auf, lass uns zeigen, wer wir sind. Wir rasten komplett aus, alle tanzen um uns mit. Lass die Lichter in verschiedenen Farben brennen. Dreh die Musik auf, dreh die Musik auf. Wir bleiben hier, feiern das besten letzten Moment. Wir können fliegen, die besten sind geblieben. Lass die Lichter in verschiedenen Farben brennen.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 es gibt eine Zeit, es gibt eine Welt In der wir leben können, in der wir feiern können Bis in die Unendlichkeit, Kalt, Zeit. Es gibt hier einen Club, in der Nähe Da bist du, du wartest auf mich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 Verschiedenen Farben. Wir bleiben hier, hier, Feiern bis zum letzten Moment. Lass, Lass, in in verschiedenen Farben. Wir bleiben hier, hier, Feiern bis zum letzten Moment. Lass, Lass, in verschiedenen Farben. Wir bleiben hier, hier, Feiern bis zum letzten Moment. Lass, Lass, in verschiedenen Farben. Wir bleiben hier, hier, Feiern bis zum letzten. Wir bleiben hier, hier, feiern bis zum letzten Moment lass, billig, billig in verschiedenen Farben Wir bleiben hier, hier, feiern bis zum letzten Moment